Hallo und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy, beim letzten Mal haben wir uns hier im Maschinenraum die neuen Galaxien angeschaut und sogar schon, ja, jeweils zwei Sterne geholt, auch einen Kometen. Und heute wollen wir direkt weitermachen in der Herbstwaldgalaxie. Und ich glaube, jetzt kommt bestimmt mal eine interessante Mission, auch hier, weil es inzwischen auch schon die dritte ist, also Herzklopfwaldweg. Das wird schon mal sehr interessant dann, also ein Parcours vermutlich. Oh ja, und ich glaube, man hat sogar noch einen Boss. Ja, man hat sogar noch einen Boss am Ende. Uh, das wird interessant. Das ist eine sehr interessante Mission. Also, das kann ich euch schon mal versprechen. So. Ähm. Ja, man kann auch schon sehen, wo wir lang müssen, glaube ich. Und zwar... ...müssen wir... ...da über Blüten entlang gehen. Und wir brauchen erstmal... ...die Honigbienen... Äh, ...das Honigbienen-Upgrade. Was wir hier finden... Aber wir müssen aufpassen, dass hier sind Regenwolken und, naja, wie wir wissen, wenn wir, wenn wir Wasser berühren, dann verlieren wir unsere äh, Regenfähigkeit, äh, unsere, unsere Regenfähigkeit, unser Bienen-Power-up. Und dasselbe gilt, wenn man vom Regen der Regenwolken erfasst wird, also immer schön aufpassen. Aber wir können dennoch oben auf den Wolken draufstehen, was sehr interessant ist. Aber ich meine, wieso nicht? Muss man doch gerne. Ja, und euch, äh, ja, goodbye. Warum auch nicht? So, ähm. Macht das Sinn, wenn man einfach mal hier Wege nimmt, die man mit der Biene halt nehmen kann? Keine Ahnung, ist glaube ich nicht gewollt, aber. Hey, man kann es machen, also tue ich auch. Es ist schön schnell. Und hier muss man aufpassen, weil sich ja eine Regenwolke umher umherbewegt. Oh fuck nein äh, gehen wir mal kurz hier hin und bringen uns in sicherheit ich glaube man kann sogar hier rüber fliegen und dann können wir hier direkt weitermachen ich glaube das war eine richtig äh, schnelle äh, richtig schnelles Strad. keine ahnung ich habe nach meinem alten wissen hier die Mission gemacht und ja, das ging doch relativ schnell muss ich mal behaupten Oh und äh, ich weiß was hier die mission noch war man muss einfach nur hier auf den rauf und und ähm, eine stammattacke ausführen Das Problem ist, man braucht halt die biene weil man sonst ähm, nicht ähm, ja ihn treffen kann und ich weiß nicht wofür der äh, schalter ist der hebel mhm. ja, jetzt habe ich keine biene mehr vermutlich schaltet er einfach die, das bienen upgrade frei Ah ne, Schutzwände. Dass man da hochkommt. Ach, der Boss ist ohne Item gedacht. Ja gut. Gut, dass ich da meine äh, Items mitgenommen habe. So konnte ich mir den Boss verdammt erleichtern. Also eigentlich ist es geplant, dass man den nicht äh, mit der Biene besiegt. Es gibt auch hier die Regenwolke, damit man das Item schnell verliert. Aber... Ja, hat mich jetzt nicht betroffen. Aber danke für diesen netten kleinen Stern. Den nehme ich doch gerne mit. So einfach geht's. Wenn man die Mission natürlich schon kennt. Also dementsprechend ging das auch schneller. So. Mal gucken, ob es noch eine äh, Mission gibt in der Galaxie. Ich weiß es jetzt nicht, aber mal gucken. Oh, uh, ein Geheimstern und einen Schattenkometen. Dann würde ich auf jeden Fall den Schattenkometen jetzt erstmal machen, ich, ich muss ihn ja auch machen. Äh, weil, Schatten, weil die Kometen immer Vorrangrechte haben. So, überholt den Schatten im, im Herbstwald. Das, für eine Mission müssen wir machen, oh wir kriegen einen Parcours. Und das ist die Mission, die wir gerade mehr oder weniger gemacht haben, nur ein bisschen verkürzt. Und ich habe in Erinnerung, dass die tatsächlich verdammt schwer war. Die mission. Aber wie gesagt, in der Vergangenheit hatte ich schon öfter, öfter mal die Erfahrungen gemacht, dass ich inzwischen mission die ich als damals als schwer erachtet habe, inzwischen ohne Probleme hinkriege. So. Naja, man wird halt auch besser. So, hier verbrauche ich halt verdammt lange. Und... Komm schon. Der hier verliere ich Zeit. Komm schon. Ich muss sie doch besiegen. Oh, man kann da rüber. Oh, da hätte ich jetzt so viel Zeit rausholen können. Aber ich schaffe es, glaube ich. Oh mein Gott, Hilfe! Aber vor ihm noch. Also man darf sich nicht viel erlauben bei der Mission. Ich habe jetzt auch. Ich habe jetzt keinen großen Fehler gemacht. Ich habe halt einfach nur ähm, schlechte Sprünge gehabt, aber. Große Fehler hatte ich da jetzt nicht drin, und es war dennoch verdammt eng. Aber danke. Herr ja, mit dem Stern, 69 Stück haben wir jetzt schon. Und Mario ist in der Luft. Wer nicht speichert, das ist natürlich wunderbar. Und ähm... Ja, komm, der, der Stern ging jetzt so verdammt schnell, dass ich tatsächlich doch noch den äh, Geheimstellen hier in der äh, Welt machen möchte. Und zwar in der zweiten Mission. Bei den Katakwax. Wo gibt's denn da einen geheimen Stern? Gucken wir uns mal um, vielleicht sehen wir irgendwo einen Luma. Mal schön umschauen. Die Sache, ich weiß halt auch nicht, in welcher Form ist das ein geheimer Stern. Ist das ein Luma, der. Erstens will er Münzen oder Sternteil haben. Will er, ähm, Oder ist es einfach nur irgendeine kleine. Zeitmission, die ich erledigen muss. Also kein Nummer, wo ich jetzt nichts vorher sammeln muss. Ich weiß es halt nicht. Und das ist halt so die Sache. Also schauen wir uns diese Mission jetzt hier noch mal ganz, ganz ordentlich an. Das ist halt immer besser, wenn man dann direkt die Mission findet. Ähm, die Mission findet, die man auch machen soll, während man das erste mal die, äh, das Level spielt. Immer ein bisschen vorteilhafter. Also hier ist auf jeden Fall nichts. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, hier auf der Seite was ist. Weil hier bin ich definitiv nicht lang gegangen, als ich hier die Mission gemacht habe. So, komm hoch mit dir. Du kannst nicht, nicht entwäschen. So. Lass mich mal hoch, Leute. Und ja, mal weg, hier Piranhas. Oh, Au, du das? das ist nicht nett. Und jetzt vielleicht? Nee. Hm. Also ich will schon alles ablaufen, um wirklich sicher zu gehen und alles ausschließen zu können. Also da komme ich nicht rüber. Au, oh, das hat weh getan. Äh, nicht treffen lassen. So, bringt mir das hier irgendwas? Nee. Okay, also die Mission muss irgendwo hier beim Katakwachs sein. Irgendwo hier muss es lang gehen. Keine Ahnung. Schauen wir uns mal hier ein bisschen genauer um. Komm, Ja, mit den Sternteilen. Wie gesagt, ich weiß nicht, vielleicht werde ich die brauchen. Das muss ich halt auch sicher gehen, dass... Ich genug Sternteile habe und genug Münzen habe. Also bin ich ja... Nehme ich ja nicht so viele äh, Sternteile mit. Oh. Da verliere ich zwar jetzt meine äh, Mario-Fähigkeit, aber hier war ich definitiv noch nicht und hier ist eine Glocke. Oh, ich glaube, ich habe die Mission. Oh nö. Komm schon. Oh mein Gott, das war verdammt eng. Vor allem hatten wir nicht mehr viel Zeit. Aber das ging überraschend schnell. Ich habe die überraschend schnell gefunden. Und dadurch, dass ich jetzt viele Sternteile gesammelt habe, die ich nicht gebraucht habe, haben wir wieder einige Sternteile, die wir gut gebrauchen können im Verlaufe des äh, Playfools noch. Und damit haben wir 70 Sterne voll. Ja, im Marken 60 hätten wir jetzt zu Bowser gehen können, ohne, äh, auf regulärem Weg. Und hier hätten wir schon längst zu Bowser gehen können, aber naja, sind wir halt nicht. So, und hier sind wir zumindest erstmal fertig. Und, ähm, hm, ich würde sagen, wir gehen mal in die Galaxie. Ich glaube, es war eine Vulkangalaxie, oder? Nee, Spielzeugschachtelgalaxie. Hm, das ist eine interessante Galaxie. Ich glaube, da sehen wir auch ein neues Power-Up. Stella Koloss Robo Bowser. Oh, wir haben direkt mit einem Boss zu tun, oder was? Bist du der Robo Bowser? Du siehst jetzt nicht noch Bowser aus, bin ich ehrlich. Aber oh, okay. Also ich weiß auf jeden Fall, hier gibt es ein anderes neues Item, was wir noch nicht hatten bisher. Ja, das wird interessant sein, weil es ist ein cooles auf jeden Fall. Willkommen, das ist die Spielzeugschachtel-Galaxie und wir kümmern uns um diesen Ort. Ja, und hier haben wir direkt einen schönen kleinen Zug. Ja, Captain Toad. der eigener Zug. Abfahrt und vorwärts. Ist das eigentlich hier... Ich glaube, das ist hier Captain Toads erster Auftritt in einem Videospiel. Kann das sein? Kann das sein? Wer hätte nur gedacht, dass aus ihm mal ein eigenes äh, Spiel wird. Also nicht nur ein eigenes Minispiel in Mario 3D World, sondern tatsächlich auch ein eigenes äh, Spiel. Ich will. Ich weiß, es ist jetzt unnötig, aber ich will gerne auf den anderen äh, Zug warten. Oh, da fliegt auch noch ein Zug auf der Seite. Cool. Cool. Ähm, was hast du zu sagen? Captain, an die Arbeit. Ja. Ich wollte einfach nur mit dem reden, Daumen habe ich das gewartet, auch wenn es irgendwie unnötig ist. Oh, hier sind schon mal irgendwelche Kröten. Und hier ist ein One-Up. Oh, cool. Kann man hier was machen? Nee. Und was machst du hier? Alles okay. Er wird dort drüben gefangen gehalten. Oh. Er redet, glaube ich, von der von der äh, Spielzeugstatue, vom Roboter. Vermutlich dem. Ähm... Lass das mal. Oh, hier ist sogar ein Greifhaken. Das ist echt cool. Das fällt mir gerade zum ersten Mal auf. Meine Freunde wurden ebenfalls gefangen. Oh nein. Okay, euch retten wir keine Sorge. Vertraut auf uns, wir geben unser Bestes. Und ähm, das hier sind so Art äh, Gravitationsfelder. Das ist, ist auch verdammt interessant. Drehen wir mal eine Schraube und jetzt können wir hier an der Wand rumlaufen. Aber es ist nur ein Beispiel. Und ich glaube, warte mal. Ich glaube, wenn man hier lang geht, kriegt man, glaube ich, einen 6-Leben-Pilz. Kann das sein? Ja, Wann ich mich noch erinnere. Ich glaube, das habe ich das erste Mal, oder das letzte letzte und erste Mal, äh... Ich habe das erfahren, oder eher gesagt, ich habe das erfahren, als ich das Race hier hatte in Super Mario Galaxy. Vor zwei, drei Jahren mal. Auch ein Projekt auf meinem Kanal, aber die Qualität noch auf einem anderen Niveau. Aber es war auch interessant und lustig. Ähm... Ja, und hier ist... Wohl der Sternring. Und ich habe hier gerade durch einen schönen äh, Sprung es hingekriegt, dass wir nicht nochmal runterfallen. Oh ja. Nochmal eine Schildkröten-Roboter-Typi. Weg mit euch einfach. So, was? Oh, das neue Item. Du holst einen Fehler, Mario. Drück zum Spring A. Ah. Ja, wir springen die ganze Zeit umher. Also, wir haben an sich keine, keine Ruhephase. Außer das hier. Und wir können mit A verdammt hoch springen. Was zu einer sehr interessanten Jumpman-Passage äh, jetzt führen wird. Da ist es! Bei Ja. Aber man muss aufpassen. Die Sprünge sind manchmal ein bisschen unberechenbar. Aber wir können immer noch Stampfattacken machen. Also keine Sorge. Weg mit dir. Ja, und hier kommen wir kaum voran. Aber jetzt können wir hier schön hochspringen und hier ist eine Röhre, wohin führt die uns? Ah, okay. Wir müssen gucken, dass wir ganz nach oben kommen. Am besten aufpassen, weil ich glaube, ganz oben sind alle, äh... Wow. Interessant, wie ich mich da oben gehalten habe. Gibt's hier irgendwas? Ich vermute einfach Sternteile. Oh, alle Blöcke wurden zu Sternteilen. Also wird sogar ein bisschen belohnt, wenn man das gut hinkriegt, ohne viele Blöcke zu zerstören. Ich fände es interessant, wenn man hier alle Blöcke zerstört, um da hochzukommen, und dann wundert man sich, hä? Und was hat das jetzt gebracht? Dann gäbe es ja keine Blöcke mehr, die äh, umgewandelt werden würden. Ja, ist doch interessant. So was finde ich sehr interessant, wenn man so ein bisschen mit mehr Sternteilen belohnt wird, wenn man ähm, dann besonders gut äh, damit umgeht. So, und jetzt müssen wir hier verdammt gut aufpassen, damit er uns nicht trifft, weil wenn wir getroffen werden, verlieren wir wie auch jedes andere Power-Up äh, natürlich direkt. Aber kein Problem für uns. Oh, und im Sternring verlieren wir auch unsere äh, Power-Ups. Oh. Ja, ich glaube, hier gab es was zu essen. Beziehungsweise noch nicht und es scheint auch von einem Kind zu sein. Hier sind Autos drauf. Perfekte Galaxie für Kinder natürlich. Ich meine Spielzeuge ist doch mega cool. Ich finde die Galaxie total einfallsreich und total cool eigentlich. Ich mag die. Und vor allem das, das Power-Up macht es halt auch noch mal besser. So, weiter geht's. Man kriegt hier tatsächlich sehr sehr viele Sternenteile. In der galaxie das ist übel ja und wir sind ganz unten hier ganz unten hier am roboter der ein kleines die musik ist cool die ist echt cool hm. nice ja und dieser kleine roboter ist eine art jump n run rätsel das ist ganz cool ich mag das, tatsächlich sehr. Und wir müssen ihn, wir müssen ihn immer weiter auseinandernehmen, um einerseits voranzukommen und andererseits um ihn zu besiegen. Was ich irgendwie eine verdammt coole Idee finde. Also wirklich, das ist verdammt cool. So, und hier sind jetzt überall Gegner. Ähm, bitte weg. Oh, die Musik ist besser als ich die Erinnerung habe. Die ist halt richtig geil eigentlich. Kann mir keiner was vormachen. Die ist echt gut. Da kann hier keiner was gegen sagen. So. Den Block, wo. So, nehmen wir gerne mit. Erklettern wir weiter den Roboter hoch. Oh, federmäuse Was macht ihr denn hier? Du, du, du, du, du. Ich meine, wir haben gerade 200 äh, Sternteile fast. Wir müssen nur aufpassen, dass wir hier nicht runterfallen. Das, das, das ist das einzige Gefährliche. Aber diese Galaxie ist tatsächlich auch wieder eine der wenigen, die geeignet ist, um Sternenteile zu sammeln. Und hier muss man sich beeilen. Weil, wenn man sich nicht rechtzeitig beeilt, dann fällt dieses Stück so weit runter, dass man nicht mehr rankommt an, ähm, an ähm, den sternring Und hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht getroffen werden. Sowohl von Karmek als auch von diesen Feuerbällen. Und da sehen wir sogar die Roboter, die eingesperrt worden sind. Ey, keine Sorge, Leute, wir retten euch. Da, da, da. Na toll. Ähm, da unten gibt es. Oh. Da unten gibt es den Sprungpilz. Das sehe ich gerade zum ersten Mal. Ich dachte, ich bin immer hier extra wieder hochgekraxelt von unten. Um an den äh, Federpilz zu kommen. Ich wusste nicht, dass es da auch einen gibt. Man muss, da, man muss da halt wirklich instant, äh, die Sache ist, den Gegner kann man nicht besiegen, aber man muss hier wirklich instant hochspringen, sonst trifft er ein. Oder man hat richtig Glück und springt von da irgendwie hoch und dann klappt es anscheinend doch ganz gut. Und hier sind wir durch seinen gesamten Körper durchgestampft. Äh, ja, und er explodiert. Und das ist jetzt eine sehr lustige Sequenz eigentlich. Jetzt ist nur noch sein seine ja sein Rollband übrig und die ganzen äh, die Roboter die fahren jetzt hier ewig weiter weil das Rollband immer noch weiter läuft. Das ist drauf. Habt hab ihr noch was zu sagen? Danke. Du hast mich gerettet. Was hast du zu sagen? Warte. Ich dachte es sei aus mit uns. Oh, das ist echt cool. Ich habe noch nie mit denen geredet, tatsächlich. Aber es ist mega cool eigentlich. Ich mag dieses dieses Endsequenz, wenn man hier jetzt einen Stern holen kann, einfach. Ist irgendwie cool gemacht. Kann mir keiner was vormachen, das ist echt gut gemacht. Ja, und damit haben wir jetzt auch schon 71 Sterne. Und es geht ordentlich voran. 1066 Sternteile haben wir. Ja, und es wird auch irgendwann noch ein neuer Luma, äh, gourmet -Luma kommen. Aktuell haben wir, glaube ich, kein gourmet -Luma, oder? Ne, wir haben alle gourmet aktuell gemacht, aber wir sind bereit für den nächsten, weil es wird definitiv... Es kommt, glaube ich, noch einer, vielleicht sogar noch zwei, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Es würde mich über ein Like freuen, wenn es äh, euch gefallen hat, über einen netten Kommentar. Und ja, wenn ihr es noch nicht getan habt, natürlich auch ein Abo hinterlassen mit der Glocke, damit ihr auch nichts verpasst und ja... Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis dann, ciao. Euer Rocky.